Wir freuen uns auf den Kongress der europäischen Linken im Dezember in Berlin. Wir heißen alle Parteien der europäischen Linken herzlich willkommen, wie auch alle Linken in ganz Europa. Die Europäische Union und Europa stehen vor einer großen Krise, wir haben einen dramatischen Aufschwung der Rechten. In dieser Situation ist es besonders wichtig, dass die Linke ihre Alternativen für ein soziales, demokratisches, ökologisches und feministisches Europa deutlich macht und dass die Linke in ganz Europa stärker wird.